Die OER Deutschlandkarte ist eine der beliebtesten Funktionen von OER Info. Was viele gar nicht wissen: Sie ist nur ein Ausschnitt. Der Deutschlandteil ist Teil der OER World Map. Das Unterfangen, das versucht, OER Aktivitäten, Akteure, Player abzubilden in einer Datenbank auf einer Karte und das Ganze jetzt schon im siebten Jahr. Neben mir steht Jan Neumann. Jan Neumann ist nicht nur bei OER Info Teil des Teams, sondern auch Projektmanager der OER World Map weltweit, global. Und die OER World Map, gegründet 2014, geht jetzt in 2020 ins siebte Jahr. Geht ins siebte oder ins sechste jetzt? Muss ich aber mal rechnen. Wenn wir 14 angefangen haben, gehen wir ins siebte. Ja, okay. Ja, das stimmt. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergangen ist. Also ich bin selber total überrascht, wenn ich das manchmal äh, mir so klar mache, ne? wie lange wir jetzt schon an diesem Projekt arbeiten. Und ähm, ja, das hätte äh, am Anfang, glaube ich, niemand gedacht. Und alleine, dass wir äh, nach diesen vielen Jahren noch da sind dass das Projekt also immer noch wächst und sich entwickelt, ist schon eigentlich eine Sache, die ich nicht geglaubt hätte, wenn man mich das vor, vor sieben Jahren gefragt hätte. Ich meine, wir haben da ein extremst ambitioniertes Projekt mit unglaublich vielen Datentypen, die gesammelt werden müssen. Das ist alles sehr kompliziert und trotzdem, ja, wir sind immer noch da. Genau. Und jetzt verflixtes siebtes Jahr. Was habt ihr vor? Was kommt, also man muss ja sagen, es ist ja ein ständig sich weiterentwickelndes Projekt. Nicht nur irgendwie sieben Jahre da geblieben, sondern es kommt andauernd was Neues dazu. Was steht für 2020 an? Ja, ich glaube, dass tatsächlich 2020 so ein bisschen das Jahr der Entscheidung werden wird. Das heißt also, wir ähm, haben das äh, Projekt mit viel Herzblut in den letzten Jahren entwickelt. Wir haben, waren gut finanziert von der Hewlett Foundation, hatten also im Vergleich zu anderen Projekten eigentlich viel Geld, waren aber trotzdem eigentlich, wenn ich das mal so realistisch betrachte, in Anbetracht des Scopes und der Aufgabe ähm, ja, unterfinanziert und, und haben also viele Dinge, die man eigentlich hätte mit, mit, mit einzelnen Mitarbeitern besetzen müssen. Die liefen dann in Personalunion und ähm, entsprechend sind auch viele Dinge nicht so gut gelaufen, wie sie hätten laufen können, wie Community Development und ähnliche Dinge. Ähm, ja und jetzt ähm, glaube ich ähm, ist ja gerade eben die äh, UNESCO Recommendation verabschiedet worden und ähm, äh, die Recommendation äh, ruft die Mitgliedsstaaten auf ähm, aktiv zu werden im Bereich OER und ruft sie auch auf entsprechendes Reporting abzugeben sprich also irgendwie zu zeigen was sie tatsächlich getan haben in dem Bereich und ähm, vor dem Hintergrund ist natürlich ähm, ja das schon ein überaus glücklicher Zufall würde ich sagen mal sagen, dass wir jetzt 2014 schon angefangen haben, quasi mit einem Tool zu entwickeln, was für sowas verwendet werden könnte und das jetzt, wenn auch noch nicht fertig, so doch schon sehr gut entwickelt ist und arbeitsfähig ist, einsatzfähig ist und tatsächlich verwendet werden kann, um entsprechende Reports aufzubauen und wir haben also jetzt die technische Plattform im Prinzip soweit, dass wir die Daten, die wir sammeln können, auch direkt Statistiken überführen können, können also äh, Realtime-Statistiken erzeugen, die können wir bis auf Landesebene, das ist noch nicht implementiert, aber technisch kein Problem, bis auf Bundeslandebene runterziehen, so dass man also genau sagen könnte, wie viel ist in einem Bundesland los, wie viel in einem anderen. Und ähm, was halt fehlt, ist jetzt ein entsprechender äh, Ansatz, diese Daten auch zu sammeln. Wir haben ähm, am Anfang gedacht, ähm, dass ähm, äh, ja, dass die Datensammlung quasi freiwillig erfolgt würde und die Projekte schon eintragen würden, was sie machen werden. Das hat sich als zu optimistisch herausgestellt. Wir haben aber festgestellt, dass halt wenn man für die Datensammlung zahlen möchte, wenn man anerkennt, dass das einen Mehrwert gibt und wenn man meint, dass es diesen Mehrwert gibt, dass man dann eigentlich sehr gut mit mit der World Map arbeiten kann. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade eben in Brasilien ein Projekt gestartet, wo wir ähm, die brasilianischen Daten äh, gesammelt haben. Und das war unterm Schnitt eigentlich sehr günstig. Das heißt also, ähm, es ist nicht wirklich teuer. Und ähm, ich glaube, dass äh, wir jetzt ähm, an einem Punkt angekommen sind, wo die globale OER-Community äh, sich einfach überlegen muss, ob es diesen Weg weitergehen möchte. Das heißt also, ob es sagt, ja, ähm, Daten, zu haben zu den Themen, die von der World Map abgedeckt sind, sprich Projekte, Services, ähm, ähm, Policies haben wir, äh, Events wie hier ähm, äh, die OE Global. Ähm, All das ähm, ist wichtig und ähm, das gibt, stiftet einen Mehrwert. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir jetzt den Schritt weitergehen und sagen, gut, dann ähm, investieren wir halt ähm, das Geld, was wir brauchen, um diese Daten auch zu sammeln. Und ähm, ja, in diesem Prozess, glaube ich, ähm, würde die äh, World Map eine sehr gute Ausgangsposition bieten. Also spannendes Jahr, 2020, ein Jahr der Entscheidung für die World Map, wenn jetzt Menschen nach diesem Video noch weiterschauen wollen, hast du so eine Funktion oder irgendwas, was man als erstes sich auf der World Map angucken kann, wenn man sagt, ah, will ich mir jetzt mal angucken, finde aber, dass 3.343 Einträge mich erstmal erschlagen, ja. eine Sache, wo du sagen kannst, ja. das würdest du Leuten empfehlen? Ja, wir haben, äh, das ist zum Beispiel eins der Probleme, äh, dass wir haben, dass äh, wir sind ja mit diesem unglaublich breiten Datensammlungsfokus angestreten und äh, der erschlägt viele Leute, glaube ich. Und ähm, wir ähm, ja, versuchen das auch zu optimieren. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade eben ein Feature implementiert, dass aktive Events äh, leuchtend, pulsierend angezeigt werden, sodass man also sehen kann, ähm, welche Events gerade eben laufen und dann auch von dort direkt weitergeleitet. Wird auf Twitter. Sehr schöne Sache. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jan Neumann. Alles Gute für die Weltmap im verflixten siebten Jahr. Danke.